Liebe Wählerinnen und Wähler, herzlich willkommen bei unserer Online-Plattform zur Beantwortung Ihrer Fragen. Das ist das neue Tool. Corona hat uns dazu gezwungen, nicht mehr in Versammlungen zusammenzukommen. Daher kommen wir digital zusammen. In dieser virtuellen Welt können wir genauso uns Fragen stellen und ich kann Ihnen Antworten geben. Aber vielleicht kann ich auch Ihnen Fragen stellen und Sie antworten mir danach. In dem Sinne, freue ich mich jetzt, Ihnen die Antworten geben zu können. Die erste Frage, die ich bekommen habe, ist, wie können wir unseren Unternehmen im Bezirk, in unserem Wahlkreis entsprechend helfen, damit die Wirtschaft wieder so floriert, wie in der Vergangenheit. Da gebe ich als Antwort, nicht so viel online einkaufen. Einfach lokal einkaufen. Online meine ich natürlich Amazon und Co. Gott sei Dank, und da muss ich unsere Unternehmen wirklich sehr loben. Manche haben sich ja ganz rasch umgestellt, auch in der Krise, und ganz schnell Angebote im Zustellservice geschaffen, ganz schnell neue Lieferangebote gegeben, aber auch ganz schnell Online-Bestellungen ermöglicht. Und darin liegt dann die Zukunft, wenn wir unsere regionalen Unternehmen unterstützen. Manche waren auch besonders kreativ. Ich denke da zum Beispiel an einen Hemdenproduzenten, der hat kurzfristig umgedacht und hat Atemschutzmasken hergestellt. Der hat sogar ein Geschäft gemacht. Also Kreativität, und ähm, rasches Handeln hilft in solchen Situationen sehr. Ich bin daher sicher, dass es, auch wenn es für viele wirklich schwierig ist, aber dass wir aus dieser Krise auch gestärkt hervorgehen. Wir werden neue Prioritäten setzen. Wir werden sie im Umfeld unserer Klimakrise auch viel besser setzen. Wir werden neue Berufszweige auch entwickeln. Wir werden die digitale Welt verstärkt annehmen. Homeworking wird eine Selbstverständlichkeit in vielen Bereichen, vielen Bereichen werden und unsere Unternehmen, die Kreativsten, die unterstützen werden. Das werden wir anlegen auch als Bezirkspolitiker, dass da die Bezirkspolitik nach vorne geht, dass man solche Unternehmen stützt und nicht nur schreit gegenüber den Großen, sondern den Kleinen, hier die, die Hilfestellungen gibt, ganz, ganz besonders. In dem Sinne sage ich, ich bin für Sie da, wann immer Sie wollen schaffen wir gemeinsam eine neue Kreativplattform und äh, damit auch neue Umsätze und neue Einkünfte. Danken wir unseren Unternehmen, unserem Bezirk und kaufen wir bei Ihnen ein. Was mich besonders gefreut hat bei dieser Umfrage war, dass ich auch eine ganz besondere lokale Frage bekommen habe. Nämlich zu den Zuständen auf unseren Fahrbahnen, wie zum Beispiel auf der Linzer Straße und auf der Hütteldorfer Straße. Und das wurde in Verhältnis gesetzt zu den Radwegen in der Innenstadt. Der Vorwurf war, Radwege werden mehr ausgebaut als wichtige Straßenrandverbindungen. Da muss ich unserer Wählerinnen und Wähler nur Recht geben. Das war ein Teil der rot-grünen Stadtpolitik, alles auf Radwege zu setzen und Fahrwege zu vergessen. Es ist wichtig, hier auch einen richtigen Mix zu finden. Es geht darum, nicht den einen gegen den anderen auszuspielen, sondern es geht darum, eine nachhaltige Verkehrspolitik zu ermöglichen, die uns alle leben lässt, aber gleichzeitig auch umweltschutzmäßig sicher in die Zukunft führt. In dem Sinne Ja, kämpfen wir dafür, dass nicht ältere Personen oder Kinder durch ähm, aufgebrochene Straßen zu Sturz kommen und sich dabei verletzen oder vielleicht einspurige Kraftfahrzeuge, die auch immer mehr geworden sind, durch Straßenrillen zu Sturz kommen. Nein, das gilt es genauso zu vermeiden und daher dürfen wir nicht den einen gegen den anderen ausspielen, sondern wir brauchen eine neue, vernünftige Verkehrspolitik für Wien. Wie steht es mit dem Vorhaben eines Informationsfreiheitsgesetzes? Einer unserer wichtigsten Punkte in unserem Regierungsübereinkommen. Warum? Weil uns Transparenz wichtig ist. Und ich sage dazu, eine Demokratie ohne Transparenz ist keine Demokratie. Daher ist dieses Projekt ein wesentliches. Ich bin zwar der Meinung, dass wir heute schon eine höchstmögliche Transparenz haben, aber dem wollen wir auch gesetzliche Taten folgen lassen, sodass das auch von außen gesehen, jedenfalls eine sehr transparente Republik ist. Studien sollen grundsätzlich veröffentlicht werden und im Grunde soll nichts ausgeschlossen werden von der Information, außer es widerspricht dem Datenschutz, es widerspricht dem nationalen besonderen Interesse, einer Gefahr, die auf Österreich sonst zukommen würde etc. Also wir drehen das alte Prinzip um, anstatt Amtsverschwiegenheit gibt es eine Informationsfreiheit. Vorher war es so, dass wir alles unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit gehabt haben und nur in Ausnahmen Informationen gegeben haben. Jetzt wird es so sein, dass wir alle Informationen geben, außer wenn sie ganz besonderen Interessen einzelner Bürger oder des Staates widersprechen. Eine weitere Frage, die an mich gerichtet wurde, war, sind die Maßnahmen, die wir im Zuge der Corona-Krise beschlossen haben, verfassungskonform? Darauf antworte ich, was benötigt man, um ein Gesetz verfassungskonform zustande kommen zu lassen? Es gibt drei Punkte dazu. Erstens, es muss der verfassungsmäßig dazu berufene Körper ein solches Gesetz beschlossen haben. Das war das österreichische Parlament, der Nationalrat und der Beginn all dieser Maßnahmen wurde sogar einstimmig beschlossen. Erste Maßnahme damit erfüllt. Zweite Maßnahme, die jeweiligen Regelungen müssen verhältnismäßig sein bzw. sachlich gerechtfertigt. Was heißt das? Das heißt, der Eingriff darf nur so weit erfolgen in individuelle Rechte, wie es notwendig ist, um dieses Virus nicht weiter ausbreiten zu lassen. Was haben wir gemacht? Wir haben den Menschen gebeten, nur aus bestimmten Gründen das Haus zu verlassen möglichst wenig Kontakte zu haben und die Menschen haben sich freiwillig daran gehalten. Also es ist meiner Sicht sehr verhältnismäßig. Es diente der Abwehr ähm, eines Angriffes, eines Virus, der viele Menschenleben in Österreich auslöschen hätte können. Er hat schon einige Hundert, aber er hätte einige Tausend auslöschen können. Als zweiter Punkt ist dafür wichtig, dass es auch sachlich gerechtfertigt ist, der Eingriff. Ja, der sachliche Eingriff war der, dass man Ausgangsbeschränkungen gemacht hat, um die Kontakte zu vermeiden und um damit die Virusübertragung von Mund zu Mund zu verhindern. Weil das Virus nur so, soweit wir heute wissen, übertragen werden kann. Daher Social Distancing, Reduktion der Kontakte. Ja, und der dritte Punkt ist, dass ein solches Gesetz zeitlich befristet sein muss. Nämlich nur für die Dauer dieses Angriffes, sage ich dieses Virusangriffes. Das haben wir auch gemacht, wir haben alle Gesetze zeitlich befristet. Oder das heißt aber nicht, dass sie auch so lange aufrechterhalten werden müssen, solange das im Gesetz steht, nämlich vielleicht bis Ende des Jahres. Bei Schulgesetzen haben wir es bis Ende des nächsten Schuljahres gemacht da auch immer nur, solange wirklich notwendig. Angenommen, es gibt im August keine einzige Infektion mehr in Österreich, Dann ist aus meiner Sicht auch die Rechtfertigung bis Ende des Jahres eine gewisse Beschränkung gegenüber der österreichischen Bevölkerung in Grund- und Freiheitsrechten noch aufrechtzuerhalten nicht mehr gerechtfertigt. Dann muss auch das beseitigt werden. Also, alles in allem, in dieser Demokratie, ist alles nach demokratischen Grundsätzen beschlossen worden. Es entspricht den Verfassungsgrundsätzen äh, und es entspricht vor allem der Menschenrechtskonvention, dem Schutz auf Leben. Wie hat sich der parlamentarische Alltag für mich während der Corona-Krise verändert? Ja, ich würde sagen, total. Ähm, wir haben keine normalen, Anführungszeichen, unten und Anführungszeichen wo Sitzungen mehr. Wir halten Abstand voneinander, wir tragen Mund-Atemschutzmasken, wir müssen größere Räumlichkeiten einnehmen. Wir stehen im Plenarsaal nicht mehr alle auf den, bei den Sitzplätzen, sondern wir teilen uns auf zwischen den Sitzplätzen am Boden, im Erdgeschoss und der Galerie im ersten Stock, damit es zu keinen Ansteckungen kommt. Am Anfang war der parlamentarische Alltag auch noch so besonders, dass wir am Samstag und am Sonntag auch Sitzungen gemacht haben. Wir haben es erstmals in der Republik geschaffen, dass wir Gesetze innerhalb von drei Tagen schaffen und beschließen und kundmachen im Bundesgesetzblatt. Einbringen in den Nationalrat, in den Ausschuss, beschließen im Nationalrat, Einbringen in den Bundesrat, beschließen im Bundesrat, zum Bundespräsidenten zur Beurkundung und danach zur Gegenzeichnung noch zum Bundeskanzler. Alles innerhalb von drei Tagen und das an einem Wochenende. Das hat es früher nie gegeben. Das freut mich als Parlamentarier, als einer, der Sie vertreten darf und der damit, glaube ich, für Sie auch beweisen kann, dass unser System der Demokratie bestmöglich für Sie funktioniert. Auch in Krisenfällen sind wir rasch verfügbar und nicht bürokratisch. Abschließend darf ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Fragen. Ich möchte Sie einladen, meine Homepage in Zukunft zu besuchen, wolfgang-gerstl.at. Dort finden Sie Blogs, dort finden Sie Einträge über Aktuelles, dort können Sie mir schreiben und wir bleiben weiter in Kontakt. Und bitte geben Sie mir Feedback zu dieser Art und Weise, wie Sie mir Fragen stellen können, wie ich Ihnen antworten kann. Gerne auch persönlichen Einzelgespräch, aber auch so für alle. Schauen Sie auf sich, passen Sie auf, halten Sie weiterhin Abstand und leben Sie auch. Sie gehen Sie nicht angstvoll in die Zukunft, sondern mit Optimismus, aber gleichzeitig mit einem Schwung von Realismus. In dem Sinne werden wir die Zukunft bewältigen. Ich freue mich darauf, Sie wieder persönlich wo begrüßen zu dürfen, Ihnen auf die Schulter klopfen zu dürfen und danach gemeinsam den Weg voranzuschreiten. Alles Gute!